game Game äh, einmal kurz hier auf den Schnitt und zwar schön entschuldige mich, dass man mich so schlecht hört bzw. Also ein bisschen leise hört das liegt erstmal daran, dass die Hintergrundmusik zu laut war unsere also, mein Mikrofon zu leise gestellt war habe ich vergessen umzustellen das den im grund hat man mich so schlecht <lacht> ähm, ich entschuldige mich dafür und ich würde sagen jetzt weiter geht's und damit ich, ich herzlich willkommen in diesem, in dieser folge Lül. das war nicht diese folge sondern zweiten letztes keine ahnung das ist ich schon ein paar wochen her Lül. und wie ihr habe ich, hab ich schon sehr viel gespielt ja, ja, ich habe ich habe über 25 stunden schon seit vorgestern so das ist schon ordentlich mit meinen den Herzen, die oder neuen Herzen kennen, ähm, ja, wie ich es auch schon auf, einem ähm, einen sehr guten Kollektiv, einen guten Englisch gesagt habe, werden wir, ähm, heute ein paar Schreine machen, und dann weiß ich auch wieder für dieses Video, ähm, es tut mir natürlich sehr leid, dass, ich äh, nicht mehr so oft Videos kam, ja, ich war, gezwungenerweise oft beim Arzt, ja und hat auch ehrlich gesagt nicht so eine große multi nicht so eine große lust da drauf da ist noch eine tour im wasser die ich da markiert habe ja ähm, ich habe ja schon den einen titan da war medo da ist der soros da gemacht und wenn wir dann noch mal wenn wir jetzt den scheinbar machen dann Gut, cool, ich glaube, ich noch mal ein Herz, weil ich muss noch. Ich will unbedingt noch die anderen. Noch ein Leugnung besiegen bei den sowas. Ich bin am Montag leider noch zu schwach, ich konnte mir Herzen für. So, den habe ich und den ich rein. Da ist ein Stall. Das sollte da vorne sein. Da. Wenn ich weiß, sind da Gegner ganz viele. Aber da war ich schon mal. Und hier beim Blauen. Das ist auch nicht. rein. Ah, den hab ich ja schon. Hm. Da unten. So. so. Sagen, wir tippen Ey, du! Wir... Ey. Mensch. Wir tippen uns mal... ...hier hin. Wohl... Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Ja, das wird auch nicht gleich passieren. Oh, der Weg. Hier, lang. So. Ich glaub, da vorne seh ich noch glaube ich. Hm. Dann werde ich jetzt mal sagen, dass wir das mal machen und dann machen wir gleich dann noch mal. Also mein Fazit ist so zum Test. Also mich hat dieses Spiel, ich hatte es zwar für vier Wochen oder so rumgehen und er hat mir gegeben. nie benutzt. habe ich halt bei einem gewissen YouTuber Boost und Let's play weitergeguckt. Ich liebe es einfach. Und ich habe mich dazu erfassen, äh, einem gesagt. Oder anschließend. Und oh, Schutzscheine. Hm. Hab ich nicht. Oh, das war locker nie Hey. Nee. Ich habe eine Freundin. Vor einem Jahr habe ich mein geliebtes Pferd verloren. Und der Brief von Verona soll ist eine Quelle geben, an der man Pferd wieder zu Leben erwecken kann. Viel Spaß. Spring ich mal da. Äh, da vorne. Da vorne sollte er eigentlich sein. Ich habe meine Markierung falsch gemacht da ist er doch. Oh Gott! Verschreck du Stück Scheiße, Alter! Stück Scheiße, Alter! So ich Herz bekommen. Nee, okay. nee Chili. Wie? Da kaufe ich mir mal Gulasch, ne? Hm. Rüstling. Pumanito Schrein. Schrein! Go, liebe Leute, der, der, äh, der, der Let's Seller sucht dies. Let's go, Leute. Wie Wisst ihr was, Leute? Am zehn habe ich noch eine Grafikkarte. Also, ich schaue mir die nächste neue Grafikkarte. Denn wenn wird es eine bessere Qualität Aufnahmen geben. Das ist dann nicht hier vorne, weil das auf der Xbox das ist vielleicht schon ein bisschen besser. Oh nein, warte, warte, was war das für eine Kraftprüfung? Leicht, okay dann Mal ausrüsten hier. Ein stieg Gewand. Ähm. Stellt haben wir. Bogen. Bogen. Let's go. Oh, ich hoffe, es ist ein. Das ist der so easy weg zu eliminieren. Weil äh, ich baue. nee. Komm, kleiner. Oh, Fazit war. Komm, komm, komm, kleiner. Scheiße. Stirb. Lückasse. Ne? Das ist ja. Schwierig mit dieser Verzögerung. Ich würde behaupten. So jetzt stirbt so Leute, den kriegen wir. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Bam, nicht. Bamdecker, Deckung fehlt. Stich Scheiße. Easy Leute, das war doch kein schwieriger Stein. Aber ich muss halt mit einer ähm, gewissen Verzögerung spielen. Für euch mag das ja nicht so hart sein, aber für mich ist es schon so schwer. Frag mich, warum ist es für viel besser als auf dem Monitor. Am Boomerang, was macht denn der? Wollen so, wir den werfen? Testen wir mal direkt aus, aber erstmal schon was trinken hier. Okay. Ah. Hm. Ey. So. Nee, nee, nee, wo sind wir. <lacht> Ey, kann man gar nicht werfen. <lacht> So Verleih ja sonst nicht. Hey, ich finde es schon schlecht gemacht, der Entwickler. Sogar sehr schlecht, ja. komm <lacht> den Du hast die Paffenstärke gemäßt hat, als Zeichen meiner Dankbarkeit ist in Verwerbung. Ja, egal. So, ähm, ich würde sagen, da wir die jetzt fertig haben, gehen wir noch mal zum See und gucken, ob noch da noch Kissen dran sind, und dann gehen wir noch mal zu Gettin in Gaguriko und geben uns neues Herz. Dann haben wir 10 Herzen und dann mache ich äh, äh, werde ich die Ausdauer erhöhen. Hey, da ist mir so. Den haben wir und mal fliegen wir wieder auf Turm hin ich habe auch ganz viele also manche ist erstmal so natürlich schreine und ich mache die hauptquests nicht so ich ausrüste mich erstmal und mache erstmal die bestmöglichen leben und dann gehe ich zum nächsten titan ich habe schon auch oh neun oh lecken sie mich. das kann man gleich vergessen dann mit so einem Wetter zu spielen. Ähm, habe ich schon... Die Ebene von Hyrule. Da habe ich den Turm schon. Da sind noch tausende Wächter um drum. Aber das schaffen wir jetzt Ist nicht. Das regnet ein ja? mehr. So verpissen wir uns mal nach Kakariko. Piss dich. Hey. So. Ich habe noch eine Erinnerung markiert. Aber die werde ich mir jetzt nicht... Vorknüpfen. Das sind die Kisten. Und da bauen wir noch einen Schrein. Dann war es das mit diesem langweiligen Video. <lacht> Alles klar, Gamer. Ich finde es witzig, die Switch von mir, die ist so warm. Also ich habe ich hab gestern so, so, egal, so laut. Das äh, könnte ich nicht glauben. Ich ja. weiß nicht, zwar die PlayStation von meiner Bruder, ist ja immer noch lauter. Hi. Uh, Regnet gleich! Ja. Scheiße, Alter! Wir warten mal morgens. Das Sohn ist neu. Pschuh. Morgen, Leute! So, dann gehen wir uns Seite das TDR zu... Erz! Tja, bitte ein Herz! Ja! So sei es! Ich finde nämlich erstmal, Herzen sind für mich wichtiger als Ausdauer. Manche werden direkt dann rumholen. Ich glaube 16 oder 13 Herzen braucht man fürs das master Dann brauchen wir drei neue Herzen. Kann ich <lacht> einfach noch eine Medizin trinken? <lacht> Nein. Mhm. Piss dich, piss dich. So. Ähm, jetzt fliegen wir mal hier hin. Und gucken nach diesem schrei Dieses gute 15-Euro-Mikrofon habe ich immer noch seit 2018. Nee, 19. Glaube ich. <lacht> Gutes Mikrofon zwar nicht den besten Sound, aber auch nicht den schlechtesten Handy 15 Wochen, ich fühlte sich gar nicht rum. ich mach doch so Nein, ich bin da falsch. Sollte doch... Sollte, ähm... Darf man nur sein. Boah, da ist ein Bockblind. Bockblind. Ah. Nein, mein Schild ist gleich kaputt. So nehmen wir das mal mit und dann sollte auch da vorne.. Genau hier da vorne, da hat jetzt geregnet im Spiel. Oh shit, du kleiner. Wo bist du denn? Mein gott das ist es s neun p crack ähnlichkeiten sind schon da wir stehen beide auch schleim sollte das, ist da hier das sind da drei stück oh. oha da spielt jemand dota hör auf xbox hör auf oh das ist so direkt ausblenden weil ich werde halt nicht für irgendwelche amerikanischen Leute Werbung machen Nein! Du bist, du bist so ein bist wieder wie Idiot! So Was machst du? Ich hasse diese Verzögerung oh. Die ist echt, ist echt schlimm Was ist drin? Ich hab' oder was? Oh, ein Bumerang. Ja, warte. Tschüss, Bumerang. Easy. Holy shit. Oh, oh shit, ich wusste nicht. Ich hatte jetzt Bumerang noch zurückkommen. Ganz vergessen, wie es noch ein Bumerang Elektrophile. Das gefällt mir nicht. Halte ich doch fest. Jetzt hätte ich mir eine Körper. Körper. Okay, das waren echt die schlechtesten und enttäuschendsten Kisten, die ich je gesammelt habe. ich würde sagen, wir gehen jetzt von hier. Sagen wir gehen von hier einfach mal ähm, nach da unten. Ich glaube, da habe ich noch ein Schrein oder sonstiges richtig markiert. habe. Auch wieder ein Tag her. Eigentlich nicht. Ich habe auf jeden Fall noch eine Kraftprüfung gehabt. Ich dann noch machen, da war ich bin nicht so schwer für den damaligen Zeitpunkt. Also, vorgestern. dieser wenn ihr mal Bock habt, kann ich ja auch mal euch zeigen Auch es regnet ja schon wieder wie sieht mein Computer aus? Generell kann ich euch mal einen Schreibtisch zeigen, auf dem alles steht mit meinem krassen Monitor von Dell ich dachte eigentlich, aber war von 2015 bei älter. aber der hat ja anscheinend einen DisplayPort Anschluss DisplayPort gibt's auch nicht so oder? ich kann ja mal gucken ob ich sie einblenden kann ei, ei, ei. ach so, in die Richtung ich werde mal hier ähm da ich ja dieses kletter ding habe oh, so ich das mal an wo ist ziehen. das ich war so link wir sind noch eine Minute warten, glaube ich. Ich mal hier gucken, ob wir hier reinkommen. Sieht nicht so schwierig. Ja. Scheiß Regen, der geht mir so auf den Keks. In der Medizin. Ach, ich habe gar kein Essen ist mit dabei. Hm, ähm. Scheiß Crocs gehen mir auf den Keks aber ich sieben Stück und ich muss noch mal auf die Auge nehmen das gehen wir auf den Keks, von hier irgendwo rum ähm Scheiße dann, dann gehen wir glaube ich noch mal Ach, kacke Ah, hier sind die Scheine, das war ich kann Mal diese Kraftprüfung erstmal machen, ich hab noch nicht gemacht gegen diesen komischen Wächter. Aber ich glaube, das wird ich nicht hinbekommen. Bei dieser, ja, ist das noch Verzögerung. Der Elf ist auch schwerer, aber ich glaube, wir diesen hier sind wir gewappnet mit meinem Schild, was fast kaputt ist. Ich hab ja die letzten Ausnahme, auch einmal geschaut. Okay. Ja, auch oh nicht so schwer, ne? <lacht> Was zum? Was war der denn los, Hellgamer? Keine Ahnung. So, nehme ich mal mal Hoppen. Let's go. Anliegen. Erstmal kurz natürlich als auswählen ähm, Schild, und wird auch einmal, Wir benutzen so lange nicht, bis er kaputt ist. Let's go. Jetzt kommt die geile Musik wieder. und dann Jetzt macht er diese Weave-Attacke dann machen wir das Oh shit! Oh shit! Oh shit! Du kriegst mich nicht ne? hin. Jetzt dreht er wieder. Jetzt müssen wir hier hin. Wir gehen da echt einmal. Oh du ein Stück Scheiße. Holy shit. Ähm. Sieht schlecht aus. Shit. Ähm. Was man essen kann. Wir kommen da Wir haben schon, glaube ich, die Hälfte von denen. Scheiße, Alter. Oh, jetzt kommt das Spiel. Danke. Ja. Haben gleich. Jetzt wird wieder diese Laser-Attacke. ist knapp, aber das schaffen wir nicht. Wir nehmen jetzt 3,5, sind. Könnte. Ah, warum ist es? Das? das ist doch nicht wahr. Es ist einfach daneben Gar ja. ja, nichts mehr habe ich da drin. Zeigen mit dem Nutzen. Ich dachte, das ist für gewesen. Holy shit, Alter. <laughs> <Holy shit. laughs> <Holy> shit. <laughs> shit, Ich schaffte Mit einem halben Herz. Was muss man sich mal denken, Alter. Ich hatte wohl das Glück... gerade auf meiner Seite. Alter, Alter, Alter. Holy Holy, holy Shit. Ritterbogen. Dieser Bogen verwendet, verwendeten die Ritter von Hyrule. Er liegt hervorragend in der Hand und ist dank die starken Metalls sehr robust. Den hatte ich einmal schon, das Glück jetzt gehen wir mal ein Zeichen überwärts, du alter Opa. gibt es eine Anzeige hier? easy ich würde sagen, ich jetzt erstmal offline ganz viel Obstfarm und wenn die noch mal Bock haben auf noch eine weiterführende Folge könnte es ja gegen Sagen Oha, wow, wir haben jetzt 9, also ich hab habe jetzt 29 Schreine. Fehlen noch eine 30. I e C, -P -C. Ja, war doch gut mit den 10 Härten. Hat gerade noch so geholfen. Gut. Hört ihr das? Ja Leute, ich bin's link. Ich wollte es was sagen. Hat viel Spaß. Ja. Habt einen schönen Tag. Weil das war's mit der Folge. Richtig link. Ciao, Leute, das war's mit der Folge. Abonnieren nicht vergessen. Glocke aktivieren. Und auch noch gleich einen Daumen nach oben geben. Ciao, Leute. Nee.